was ihr beachten müsst, wenn ihr selber Laugengebäck macht mit dem ungefährlichen Kaisernatron, aber dafür mit Hefewasser und Madre, Das zeige ich euch gerne in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute ist es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So und hier habe ich schon die Zutaten. Schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Infobox. Ich habe hier Dinkelmehl verwendet, dann Honig. Den könntet ihr auch durch Zucker oder Zuckerrübensirup ersetzen. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Wasser hinzu. Und ihr könnt die Menge zwar halbieren, ich würde sie aber so lassen, denn es lässt sich fertig gebacken wunderbar einfrieren. Dann noch ein bisschen Salz. Und hier habe ich mein Lievi Madre, das ist ein Rest bei mir, das habe ich vielleicht eine Woche vorher gefüttert und währenddessen dann im Kühlschrank gelagert. Ähm, ihr könnt immer das nehmen von dem Auffrischen von diesem und wie das ganze geht, ich verlinke euch oben rechts mal die Playlist dazu. Dann habe ich hier das wunderbare Hefewasser, dieses Oregano Knoblauch, das habe ich auch hergestellt und wie das funktioniert oben rechts unter dem i. Dann noch ein bisschen Milch und ich kann euch sagen, die Kombination Hefewasser wasser lievito ist einfach fantastisch. Dann hier noch ein bisschen Butter, so wenn ihr das Ganze vegan möchtet, dann ersetzt ihr den Honig mit ganz normalem Zucker, die Milch mit Pflanzenmilch und die Butter mit Margarine. Und ich knete das Ganze jetzt fünf bis acht Minuten in meiner Küchenmaschine durch und ich kann euch wirklich versprechen, es ist total einfach, es gibt aber ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. So, der Teig ist fertig. Ich decke ihn mit meinem Bienenwachstuch ab. So, da ist es ganz wichtig, dass die Finger so ein bisschen warm sind bzw. ihr so lange das Tuch an dieses Gefäß haltet, bis es sich quasi daran angeschmiegt hat. Das hat schon einiges mitgemacht bei uns, das Tuch. Ich kann es euch sagen, da waren so viele Gebäcke schon drin. Zack zur Seite gestellt und einen halben Tag später Dank Lievito Madre und dem Hefewasser ist es echt toll aufgegangen. Ich wollte mir aber Zeit für das Gebäck nehmen und habe es dann erstmal wieder abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Und nochmal für so einen halben Tag dort stehen lassen, weil ich keine Zeit dafür hatte und das könnt ihr genauso gut machen. Das klappt richtig gut und es kann aber auch sein bei Lievito Madre, dass das auch nochmal im Kühlschrank ein bisschen weiter aufgeht. Also nicht wundern. So halber Tag später. Jetzt ist er natürlich recht fest, weil er aus dem Kühlschrank kommt. Das finde ich jetzt nicht das Schlimmste. Gerade bei Gebäck mit Hefewasser, die schwimmen ja immer so ein bisschen mehr, als wenn ihr diese chemische Hefe aus dem Supermarkt verwendet. Und da ist es gerade für Anfänger ganz toll, wenn ihr das im Kühlschrank ganz kurz lagert, vielleicht für ein, zwei Stunden, dann wird der Teig fester und ist dadurch einfacher zu bearbeiten. So, ich zerteile diesen großen Teigwulst erst einmal und falte es ein bisschen. Dadurch bekommt die Außenhaut Spannung und das ist wichtig, auch nochmal zum Aufgehen. Dann drehe ich den ein bisschen, also schleife ihn auf meiner Arbeitsfläche. Da habe ich weder Mehl noch Öl. Das klappt wirklich sehr gut, gerade wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Ihr könnt aber auch ein bisschen Mehl nehmen oder auch Öl, wenn der Teig noch klebrig ist. So, bei mir kommt es immer darauf an, ob ich Mehl oder Öl verwende. Das ist auch irgendwie so eine, so eine Tagesform-Sache. Viele nehmen ja immer gerne Mehl. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich den ja nachher in diesen Wassertopf mit Natron mache und dann habe ich ja überall alles voller Mehl. Deswegen zeige ich euch gleich, wie ich das mache. So, auch hier nochmal geschliffen. Ich benutze mal gerne zum Zerteilen meiner Teige die Tortenmethode. Das heißt, ich forme es zu so einer Tortenform. Nehme dann meinen Teig, Spachtel, Schaber, meine Teigkarte, danke. Entschuldigung und zerteile das dann einfach hier so, guckt mal ganz einfach und unkompliziert. An dem Tag hatte ich ein bisschen Knick in den Augen, der linke Teig ist ein bisschen größer gewesen als der rechte, das macht aber überhaupt nichts. Und ihr könnt aus diesem Teig Laugenbrötchen machen, das habe ich gemacht, ein Blech voll und ich habe auch Laugenstangen gemacht. Die zeige ich euch, wie die gehen, weil es gibt nämlich hier was Besonderes zu beachten. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, hier auch ähm, den Teig in drei kleine Streifen teilen, die einmal zu Würstchen formen und zum Beispiel einen, äh, einen Laugen Zopf dann machen. So, ich schleife jetzt jedes dieser Teigstücke. Das klappt wirklich ganz einfach und richtig schön. Ich habe das jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf für euch. So, zack, zack, zack. <lacht> Und ich kann euch sagen, es macht so viel Spaß mit Hefewasser und Lievitomatre selber zu backen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt mich auch gerne und ich habe hier wirklich ganz viele Rezepte schon und habe auch Playlists dazu erstellt. Es kommen immer wieder neue Rezepte, ich habe es jetzt nochmal umgeändert. Ihr habt euch gewünscht, statt drei Videos in der Woche, möchtet ihr im Moment lieber nur ein Video sehen. Das kann ich bei diesem Wetter natürlich auch verstehen. Allerdings ist es dann auch so, dass eure Wünsche ein bisschen später erfüllt werden, weil es ja quasi nur noch vier Videos in der äh, im Monat gibt. Also da bitte nicht ungültig sein, ich gebe wirklich mein Bestes, aber ich möchte auch euren Wünschen nachkommen und deswegen nur noch ein Video. So und ich habe jetzt ein Teigstück ausgerollt, so ähnlich wie bei meinen Salzstangen, die verlinke ich euch auch nochmal oben rechts und dann rolle ich das so ein und knipse die Enden so zusammen und tatsächlich, ich habe zwei Varianten ausprobiert, die zweite zeige ich euch, die ist vermeintlich leichter, aber im Ergebnis waren die gerollten Laugenstangen wesentlich besser, die sind besser aufgegangen und haben ihre Form auch beibehalten, ihr könnt es auch einfach so rollen wie ich euch jetzt hier gerade zeige, aber tatsächlich die andere Variante ist einfach besser gelungen. Das liegt einfach daran, dass ihr die Teigrollen zusammenformt, sich da auch noch mal Luft bildet, mehr Spannung und dadurch geht das einfach noch mal besser auf. Laienhaft erklärt. So, hier auch noch mal aufgerollt, zack zack zack, das muss jetzt keine große Kunst sein, ein bisschen die Enden zusammenknipsen. Dann könnt ihr das nochmal auf die gewünschte Länge und Breite ausrollen. So, ich habe schon Backblech mit Backpapier an der Seite stehen und da geht das Ganze jetzt mit ein bisschen Abstand raus. Den restlichen Teig verarbeite ich genauso, habe da nochmal mein Nudelholz eingeölt, die Finger noch ein bisschen und dann hat das gut geklappt und währenddessen lasse ich schon Wasser kochen. 1 Liter für 50 Gramm Natron, ich habe hier dieses Kaiser Natron. Wenn ihr das häufiger benutzt, kann ich euch wirklich empfehlen, das in so einem Großpack zu kaufen. Da gibt es wirklich 5 Kilo Eimer. Die sind viel günstiger, als wenn ihr diese kleinen Tütchen immer in der Drogerie holt. Ich verlinke euch da mal unten auch nochmal eben was. Und bitte das Wasser kochen lassen, runterstellen und erst dann vorsichtig das Kaisernatron hinzugeben. Denn das geht nochmal sehr hoch. Seid da bitte vorsichtig, nicht, dass ihr euch da verbrüht oder die ganze Küche unter Wasser Natron setzt, das muss ja nicht sein. So und ich hatte hier mehr als einen Liter, deswegen habe ich hier noch so ein angefangenes Tütchen mit dazugegeben. Resteverwertung par excellence, möchte ich sagen. So und an der Seite könnt ihr schon sehen, ich habe meine Laugenbrötchen und die Laugenstangen schon parat gelegt. So und habe das Backpapier ein bisschen zerschnitten und lasse es dann so reingleiten. Ihr könnt die auch so in die Hand nehmen, aber bei mir waren die dann schon sehr lange in der Küche und haben so ein bisschen auch ja, an Festigkeit verloren. Sie sind dann irgendwann auch ein bisschen flach gelaufen. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Hefewasser, bitte nicht erschrecken. Sie gehen im Backofen natürlich nochmal auf, gerade wenn ihr es nicht filmt und das alles ein bisschen schneller machen könnt als ich. Dadurch, dass ich die Sachen filme, verliere ich immer noch mal ein bisschen Zeit. Und dadurch läuft das manchmal auch ein bisschen eher breiter, als wenn ihr das dann selber nachbackt. Also bitte nicht wundern und erschrecken, dass die jetzt sehr platt aussehen. Circa 30 Sekunden sollten sie nur in dem Wasserbad bleiben. Lasst ihr sie zu lange drinnen, dann kann das sein, dass die euch aufreißen, wenn ihr sie dann wieder rausholt. Also guckt maximal so circa 30 Sekunden. Dann hebt ihr sie raus und erst dann schneidet ihr sie ein. So wie ihr wollt, nach bestem Wissen und Gewissen und dann geht das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze. Hier habe ich die Brötchen. Die sind tatsächlich auch recht breit gelaufen, weil das echt lange gedauert hatte dann mit dem Film. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Vorne links waren die nur gerollten und rechts die, die mehr aufgegangen sind, die waren die, die gefaltet wurden. Ich zeige euch mal so ein aufgeschnittenes Exemplar. So. Und ihr könnt das leider nicht sehen, aber die sind mega fluffig geworden, also die waren richtig, richtig köstlich. Und ich zeige euch mal nochmal das Brötchen. Die sind auch nochmal richtig schön aufgegangen im Ofen. Die waren vorher wirklich total platt wie so eine Flunder. Und danke an die Mitglieder noch ganz kurz, dass ihr mich unterstützt und mir solche Videos immer ermöglicht. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß beim Nachbacken und herzliche Grüße. Bis bald, eure Emma.